ja herzlich willkommen in diesem video schön dass du dabei bist und wenn du dir das video jetzt hier anschaust dann ähm, ja, wirst du vielleicht vor der frage stehen ob du dich selbstständig machen sollst und wenn ja ähm, ob das auch ohne eigenkapital geht und ähm, ja zu beginn gleich die antwort drauf ja ist möglich da gibt es natürlich ähm, ja, verschiedene wege die du machen kannst ja und ähm, im Gegensatz zu einer klassischen Herangehensweise, wenn du dich selbstständig machst, ähm, da brauchst du ja zunächst mal erstmal eine profitable Business-Idee. Du brauchst Eigenkapital in der Regel, ja, ähm, zusätzlich einen konkreten Businessplan, um notwendiges Fremdkapital bei Banken und Investoren ähm, ja, erhalten zu können. Und ähm, ja, dann stehen natürlich auch noch bei einer Firmengründung so Fragen im Raum, wie welche Rechtsform wähle ich aus, ähm, welche Tätigkeiten fallen dann an, Ja, ähm, welche davon will ich selbst ähm, ausführen, welche äh, will ich lieber auslagern, mache ich den Jahresabschluss, die Buchhaltung selber oder ja gebe ich das an Fachmann ab Und ähm, ja oder mache es halt eben selber, um mir die Investitionen zu sparen. Das sind alles so Überlegungen im, im, im Vorfeld und da solltest du dir einfach einen groben Überblick verschaffen, wie bist du aufgestellt, hast du Eigenkapital, wenn nicht. Ähm, ja wie willst du das notwendige Kapital dann ähm, ja beschaffen aber wenn du jetzt zum Beispiel in der Situation bist wenn du kein Eigenkapital investieren willst oder du schlichtweg einfach kein Eigenkapital hast ähm, dann gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten über die du nachdenken kannst und ähm, ja und ich möchte dann zum Schluss gerne noch meine bevorzugten Wege ähm, ja, mit auf den Weg geben, ja, wo ich einfach der Meinung bin, dass für jeden, der sich ähm, selbstständig machen will, ähm, ja, dass es ähm, ja zu Beginn die geeigneten Wege dann auch sind. Okay, welche Möglichkeiten hast du denn jetzt, dich aber ohne, ich sage mal Eigenkapital ähm, selbstständig zu machen? Natürlich erstens mal, wenn du ein eigenes Produkt ähm, an den an den Start bringen willst, dann ist natürlich ähm, das Thema Fremdkapital da. Du kannst natürlich dann ähm, schauen, dass du dir Fremdkapital besorgst, zum Beispiel, indem du ein Darlehen bei einer Bank aufnimmst. Und gerade hier äh, bietet zum Beispiel die KfB ähm, ja eine gute Plattform, ähm, wo du im Prinzip, gerade wenn du wenn du Gründer bist, ähm, ja, ähm, dich einfach auch mal umsehen kannst. Ähm, es gibt hier so einen, einen sogenannten Produktfinder, ja, und ähm, der führt dich anhand von Fragen eben dann zum idealen Produkt. Also, ähm, ja, sehr einfach gemacht. Hier wirst du dann ähm, ja auch schon die ersten ähm, Programme dann finden können, die ähm, ja auf dich und dein Unternehmen ähm, zutreffen. Ein anderer Weg ist dann ähm, unter anderem das Thema Crowdfunding. Beim Crowdfunding ist es im Prinzip einfach so, dass du, ähm, ja, das ist auch eine Art der Fremdfinanzierung, ja, du leist ja halt kein Geld von der Bank, sondern es ist in der Regel eine Gruppe von mehreren äh, Menschen, Personen, die ihr Geld eben in dein äh, Projekt investieren. Und das, ähm, ja, geschieht dann so in, meistens äh, in Form von einer stillen Beteiligung, ja. Und ähm, ja, das heißt, die Gruppe von Menschen, die finanziert dann im Prinzip dein dein projekt mit ähm, ja auch hier gibt es äh, plattformen in, in dem bereich wo wo quasi ähm, ja, äh, anbieter und ähm, und die und die, die die die mittelgeber so will ich es jetzt mal nennen dann auch zusammenbringt eins davon ist zum beispiel äh, kickstarter.com ähm, was da auch sehr sehr führend im, im Bereich, in diesem Bereich dann halt auch ist. Und natürlich dann die dritte Möglichkeit in diesem Bereich ist klassisch, dass du einfach ja mal mit deiner Bank, mit deiner Hausbank sprichst und ähm, ihr dort eben nach einer Möglichkeit sucht. das zweite äh, Möglichkeit, die du äh, machen kannst, ist das Thema Franchising. Ja, das ist eine weitere Möglichkeit. Ähm, es gibt viele äh, Franchise-Systeme auf dem Markt, ähm, das bekannteste hier in deutschland dürfte wohl ähm, ja ohne zweifel dann mcdonalds sein ähm, bei franchise systemen gibt es immer so zwei lager bei dem bei den einen ist es so dass die von ihren franchise partnern zum einen lizenzgebühren verlangen die erwarten aber auch dass man zum beispiel eine einmalige investition tätigen muss das heißt man muss dann im prinzip diese lizenz erst kaufen ähm, Not gegebenenfalls muss auch noch Eigenkapital mit eingebracht werden. Ja, und dann gibt es wiederum andere Franchise-Unternehmen, denen, denen genügt einfach nur die Lizenzgebühr und eine Beteiligung an den Umsätzen. Ähm, der Vorteil, wenn du, ja, diese Art der Selbstständigkeit wählst, ist natürlich, dass du das Rad nicht erst neu erfinden musst, sondern du kriegst ein vorgegebenes Konzept, was nachweislich funktioniert, ja. Ähm, der Nachteil ist allerdings, dass dieses Konzept halt auch sehr straff ist und ähm, du dich halt ganz genau auch an die Vorgaben halten musst. Dafür hast du natürlich Unterstützung bei, beim Marketing, ja. Ähm, die Unternehmen wissen, was funktioniert, was nicht funktioniert und, ähm, ja, so kannst du eben, ich sage mal, mit einem geringeren Risiko starten. Allerdings, wie gesagt, je nachdem ähm, kann es natürlich auch sein, dass du aber auch erst äh, hier erstmal ähm, ja eine gewisse Investitionen halt tätigen musst. Und auch hier gibt es eine Plattform, die nennt sich, nennt sich Franchiseportal.de äh, und hier findest du zum Beispiel ja, ähm, schon mal ähm, Ideen für Franchise-Systeme ähm, ja, Systeme, ja ähm, und ja siehst auch was ähm, hier an eigenkapital gebraucht wird und wie gesagt hier gibt es halt welche mit und ähm, ohne eigenkapital die jetzt kommen wir zu den zwei möglichkeiten die ich ähm, in diesem fall immer empfehle ja oder die ich eigentlich grundsätzlich empfehle weil es einfach auch meine zwei favorisierten ähm, äh, wege sind ähm, eine möglichkeit ist halt der start dass du zum start ist dass du einfach ein online business dir aufbaust ähm, ja, hier ist einfach so, vor vielen Jahren musste man noch ähm, ja, sich super gut mit Technik und Programmierkenntnissen auskennen, aber heute gibt es im Prinzip für jeden Aufgabenbereich, was hier anfällt, gibt es Tools, die einem ja, das Umsetzen und die Anwendung sehr, sehr leicht machen. Und ähm, deswegen gibt es eigentlich mittlerweile auch überhaupt keinen Grund mehr, nicht über ein Online-Business nachzudenken, selbst wenn man jetzt vielleicht schon sogar ein Business hat. Ähm, kann man durchaus auch überlegen, welche Wege man dazu geben kann, das Ganze auch online zu bringen. Es gibt auch, allerdings ist hier halt eine, eine Gefahr, weil es gibt halt super viele gute Tools am Markt, die dir, ich sage mal, den Start im, im, im Online-Marketing oder im Online-Business erleichtern. Aber am Anfang ist halt so die Herausforderung, herauszufinden, welches ist das Richtige hier nur so eine kleine empfehlung am rande wenn du dir sehr viel zeit sehr viel geld sparen willst dann empfehle ich dir Bilderall. ich mache dir den link einfach unterhalb in die in die show notes beziehungsweise halt in die beschreibung ja Bilderall ist im prinzip ein all in one tool ja wo du im prinzip nahezu alle tools was du für dein erfolgreiches online business brauchst am integriert sind, ob das jetzt ein eigener Blog ist, Webinare, ähm, ob es ein eigener Autoresponder ist, ob es Landingpage-Bilder sind, äh, ob, es, äh, ob du dort drüber deine, deine eigenen Verkaufsseiten machst, wie auch immer. Es gibt je nach Paket, was du dort auswählst, super viele Funktionen. Und das für wirklich eine sehr, sehr schmale Mark. Ich äh, mache dir ja den Link unterhalb in die Show Notes, kannst du dir einfach mal dann auch angucken. Und falls du noch keine Idee für ein Business hast, kannst du sogar mit diesem Tool dein eigenes Business starten. Auch hier mache ich dann einfach mal den Link unterhalb des Videos in die Textbeschreibung. Meine favorisierte möglichkeit ist allerdings network marketing strukturvertrieb das ist mein lieblingsweg der sich auch ganz hervorragend mit dem dritten punkt kombinieren lässt mit dem thema online marketing online business und egal ob du jetzt aber online oder offline arbeiten willst ist network marketing aus meiner sicht einfach die beste wahl sich selbstständig zu machen und sich quasi ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Network Marketing hat äh, super viele Vorteile, ja. Ähm, wie bei, zum Beispiel wie beim Franchise-Unternehmen greifst du auch bereits, ähm, ja, ich sag mal, getestete und funktionierende äh, Produkte halt zurück. Du hast eine, eine Company, ein Unternehmen an deiner Seite, welche dir genau zeigt, wie du die Produkte und Dienstleistungen eben halt am besten verkaufen kannst. Und ähm, dadurch kannst du dich halt voll und ganz eben halt auf, auf das konzentrieren, was dir Geld bringt, nämlich das Marketing. Zusätzlich kannst du halt hier auch neue Mitarbeiter, neue Vertriebspartner für das Unternehmen rekrutieren und wirst dann halt eben an den Verkäufen und Umsätzen der Partner dann eben auch ähm, beteiligt. Das heißt, du kannst ja dann auch hier langfristig ein, ein zusätzliches ja, passives Einkommen aufbauen, was halt eben auch dann noch ähm, fließt, wenn, wenn du jetzt mal gerade nicht arbeitest, im Urlaub bist etc. Ja, in dieser Vertriebsform ist es dann halt so, dass du super geringe Investitionen hast. In meinem Unternehmen ist es sogar so, dass du komplett kostenlos starten kannst. Du stellst deinen eigenen Strom- und Gasvertrag um, Ja, kannst es umstellen auf dich, sparst, in, sparst für dich im Bereich Energie, bares Geld ein. Und das heißt, du hast nicht nur die Investi du hast keine Investitionskosten, sondern im Normalfall sparst du halt eben auch noch Geld dabei. Und besser geht es halt einfach nicht. Ja, Falls dich das auch näher interessiert und mehr Infos willst, mache ich dir halt ebenfalls den Link in die Beschreibung rein. Natürlich ähm, gibt es bei uns auch jede Menge Unterstützung, Ausbildung etc. Ähm, genau. Ja, weitere Vorteile. Also das wird jetzt eigentlich auf die Vorteil, auf alle Vorteile einzugehen, wird auch das Rahmen, den, den Rahmen des Videos jetzt hier ein bisschen sprengen. Deswegen, ich verlinke ja auch unterhalb des Videos. Ja, mache ich dir einen Link rein, wo du weitere Informationen zum Thema Network Marketing finden kannst. Ich habe da auf meinem Blog super viele, ja, Blogartikel erstellt. Und ähm, ja, den, den, den Link mache ich dir eben halt auch unterhalb in die Textbeschreibung rein. So, ähm, was jetzt nun das Fazit aus der ganzen Geschichte? Ähm, aus meiner Sicht, beste Möglichkeit: Kombination zwischen Online-Marketing und Network Marketing. Ähm, wenn du ähm, wenn du startest, achte einfach darauf, dass du ein gutes Selbst- und Zeitmanagement hast, Ja, dass du ähm, die Zeit, die dir zur Verfügung steht, dass du die auch tatsächlich für die Dinge tust, die dir dann auch Geld äh, einbringen. Versuch nicht alles selbst machen zu wollen. Denk drüber nach, was dir Einkommen bringt, welche Aktivitäten du unbedingt selbst machen musst und welche du eben an andere auslagern, auslagern kannst. Ähm, versuche... Beziehungsweise vermeide Aufschieberitis und da liegt nicht im Fehler, dass du ähm, ja gar nicht startest ja, oder nie wirklich anfängst zu starten. Ähm, ja, ich merke das oft zum Beispiel bei Frauen, ist es oft so, die, die sind immer der Meinung, sie müssen noch die Ausbildung machen oder jene Qualifikation haben, das Buch noch lesen, den Kurs noch durcharbeiten, äh, um genug zu wissen, um, um dann das Ganze umsetzen zu können. Mein Rat ist immer immer erst starten. Ja, und dann immer weiter optimieren. Versuch die Ablenkung zu vermeiden, ja, und dich wirklich voll und ganz auf das zu konzentrieren, was dir dann Einkommen bringt. Ähm, denk über deine Positionierung nach, ja, klär für dich die Frage, wie du im Markt wahrgenommen werden willst, welchen Nutzen du bringst, welches Problem du am besten lösen kannst, wer ist dein optimaler Kunde, äh, welchen Menschen kannst du am besten helfen und sorge dafür, dass du den, Haupt, äh, die, den Hauptanteil deiner äh, Zeit ähm, ja, für Marketing und Verkauf verwendest, dass du ähm, ja, dass du auch hier ähm, ja, regelmäßig genügend neue Kunden ja, für dein Unternehmen gewinnst und ähm, genau Wer sein Leben halt einfach selbstbestimmt dann halt auch leben möchte, der muss halt früher oder später, ich sag mal, aus dem Hamsterrad so ein bisschen ausbrechen und neue Wege gehen und ähm, ja, Selbstständigkeit, Unternehmertum, das bietet viele Freiheiten, Möglichkeiten und Chancen. Aber ähm, man darf auch nie vergessen, die Selbstständigkeit beinhaltet aber auch ähm, Risiken. Du bist halt für dich und dein Leben, für dein Einkommen selbstverantwortlich und trägst halt auch die volle Verantwortung dafür. Und ähm, ja, deswegen sollte auch dieser Schritt dann immer gut überlegt sein, das ganz gut überdenken und ähm, wenn möglich, starte im Nebenberuf. Diese Möglichkeit hast du im Network-Marketing und wenn du es kombinierst mit Online-Marketing, ist es umso besser. Ähm, so baust du dir neben deinem Hauptjob, ja, ich sag mal ein zweites Standbein auf und wenn das Einkommen da so groß ist, dass du für dich sagen kannst, okay, jetzt kann ich den Schritt in die hauptberufliche Selbstständigkeit gehen, dann hast du aus meiner Sicht hier auch alles richtig gemacht. Okay, wenn das Ganze für dich hilfreich war, würde ich mich freuen, wenn du das Ganze mit deinem Netzwerk teilst. Wie gesagt, weitere Infos habe ich dir unterhalb des Videos jetzt hier zusammengestellt. Ich freue mich, ähm, ja, wenn ich dir weiterhelfen konnte. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg. Alles Gute, bis zum nächsten Video. Dein Oliver Schermer. Ciao, ciao.